das ist mein Bruder Aaron und das ist meine Schwester Sonny. Wir drehen heute für euch zehn Arten von Zwillingen. Wir sind nämlich auch Zwillinge. Ja. Ich hoffe, unser Video gefällt euch, denn es hat ziemlich viel Arbeit. Ja, das kann man so Dann geht's sein. los. Verstanden? Mhm. Hey, wieso? Ich sag's dir. Ja. Du, jetzt du. Jetzt lass ja, mich gehen. Geh. Zum Geburtstag gekommen, du. Jetzt geht. Du kleiner, du bist kleiner als ich. Hallo! Habe ich jetzt schon. Äh, in der Schule heute okay. Morgen habe ich dich gesehen. Ah, ja. Aha. Und hey. ich habe, ich du wollte es dir heute gut machen. Ja, sicher. Ich habe dir noch was mitgebracht. Magst du die? Ich mag sie, aber ich, im Moment, es tut mir sehr leid, aber ich fasse im Moment. Oh, ja. Ich habe die dafür. Ist es schon in Ordnung? Ja. Ich, ich habe dir nicht. dafür was mitgebracht. Ich. Ich habe die heute magst du oh, so gerne. Das ist dein Herz, doch, das ist zu nett von dir. <lacht> aber vielleicht möchtest du ja ein bisschen von diesen Herzchen. Ah, hi, ähm, ich wollte nur mal kurz in die Zimmer und lernen. Achso, ja, ähm, ich habe eine Frage an dich. denn bei. Ähm, ich habe bei dieser Rechnung in der Schule super viel gehabt. Mein Lehrer hat mich voll angeschnauzt, nur weil ich einfach was falsch hatte. Ach, das ist blöd, ja. Hat man ja auch schon. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Ja, sicher. Und zuerst müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Was hast du? Ach, ich habe nur diese. Ja, aber wahnsinnig. du könntest mir vielleicht ein bisschen. Muss ich eigentlich faszinieren? Dieser Rechnung, also du musst das machen. Ja, ich muss. Hi ähm Moment, ist ein bisschen schwer? Ja, hi. Ich bin der beste Fußballer. Ich kann keiner schlagen. Ich zieh kann Tricks? Mhm. Uh -huh. Solche Tricks sind, kann keiner, echt Ja. Was machst du? Ich bin der beste Fußballer, Ich schlag keiner. Mhm. Uh -huh. kannst du noch jeden Tag so was machen? Zurück Und das Ja, hallo? Hi! Ich weiß nicht, gedacht, dass du mich anrufst. Ich hab dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Was willst du? Echt jetzt? Du bist ein Eva knallt. Oh Gott. Da ist so niedlich. Oh. Wirklich? Und du wolltest mir das sagen? Ja. <lacht> ich muss ja unbedingt das zeigen. Schau mal, ich habe das neue Topmodel-Magazin. Ja, super. Das ist so cool. Also erstens, das sind so mhm. coole Sticker. Das sind die geilsten Sticker ever. Und da drinnen ist erstmal als extra es sind so Karten dabei. Die habe ich schon rausgeholt. Mhm. Und da sind wo drin die sind so obercool. Mhm. Und dann ist da noch so eine Freund äh, coole Freundschaftsgeschichte. Mhm. Die ist so süß. Mhm. Da geht's weiter. Mhm. Schwester, Ich weiß, dann darf ich dir was sagen. Das ich will, dass du mit mir Fußball spielst. Fußball das ist ein kompletter Ernst. Es gibt internationale Frauen. Das ist das für Jungs. Und ich auch... Es auch, gibt internationale... Auch wenn es für manche... Irgendwelche Frauen, komische Frauen... Oder spielen. Ich bin nicht so eine. Dann spielen die Tennis. Auf Fall. Dann ist mir zu lernen, Englisch zu Bruder Herz. Was? Ich muss ja auch zeigen, ich kann jetzt shoppen. Och, ich hab gedacht, so ein bisschen, ist nämlich so lange. Das wird es sowieso nicht langweilig. Dann machen wir das. Aber ich muss ja mal mhm. Also, ich möchte jetzt shoppen und ich habe so eine Bodylotion gekauft. Ja, von Naturkosmetik, das ist Lämmer und Papaya. Ja, super. Ich war übrigens in der sag ich mal? Video hat euch gut gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann tschüss. tschüss.